Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir zocken jetzt Battlewake, die Beta. Mit dabei ist der Chris, mit dabei der Tupac heute als Frau, heute Mrs. Tupac. Mrs. Tupac. <lacht> und wir gucken uns mal die Beta von dem Spiel an, wie es so aufgebaut ist, woher wir das ganze Spiel irgendwie schon kennen. Aber das seht ihr vielleicht auch gleich selber. Genau. Ich würde sagen, wir machen mal Ready und dann... Genau, ich hab das für die Ich also denke mal, die Schiffe, das sind auch auf die Figuren zugeschnitten, ne? Man kann aber man, man, man kann aber auch andere wählen. Also du kannst ja das Schiff komplett selbst auswählen, egal welchen Charakter du nimmst. Und es gibt vier Charaktere, ne? Genau. Natürlich aufleveln lohnt sich jetzt nicht, weil in der Beta, sobald du aus dem Spiel rausgehst, Bam, ist alles weg. Das also, ist wirklich nur eine Close Beta, wo man mal probieren könnte das Spiel. Wie es bis jetzt läuft. Genau. Jeder Charakter hat auch einen anderen Angriff oder Verteidigung, also je mhm. nachdem, was man für, genau. für Werte hat. Oh, so, Schiff. hier gibt es das berühmte Klöckchen, woher kennt wir das? Ja. Man muss aber betonen, man kann hier kein äh, Halbsegel oder Vollsegel machen, ne? Ne. So, wo bist du jetzt eigentlich? Ach, ich bin äh, von rechts von dir. So. Das ich segel mal rechts machen. lang. Einfach die Schiffe erledigen. Alter, also, die Krieg gibt es. gibt aber Gas hier, ne? Leck um hier. Ach, Scheiße. Also es lässt sich anders lenken wie bei Furious Seas. Irgendwie hast du den Anschlag schnell erreicht bei dem Schiff. Kommt mir jedenfalls zuvor. Also du kannst... Wie Grad hin, das? Ist 90 Grad, oder? Ja, man muss, man muss schon sagen, es ist äh, arcadehaltiger als Furious Seas. Ja. Oh, Eisberg voraus. Eisberg voraus. Und das Schießen geht einfacher. Ja, ich hier nur mit dem äh, Trigger zu zielen, mit dem game zu zielen, mit dem Trigger abzudrücken. Was gut funktioniert ist, egal in welche Richtung ich gucke, die Waffen werden dann aktiviert, vorne, hinten, links, rechts. Das stimmt. Das funktioniert echt super. Oh, wir werden beschossen. Eisberg voraus, jetzt, das schaffe ich nicht mehr. <lacht> Scheiße. Ich hätte die andere drücken müssen. Boah, die kommen hier alle daher. Das Kann nicht mal lang. So. Also Komm, wir können auch immer in einen Anker setzen, links oder rechts, und dann macht er so eine harte rechts oder Linkskurve. Kurve. Ist auch schon mal ganz, ganz wichtig. Hat die Folgen ein hier, okay? Ja, ja. Fuck, fuck, fuck. So, jetzt können wir weiter anvisieren, dann wird es kleiner und dann wird es auch besser zum zum Treffen. Oh, die stecken aber viel ein, ne? Manche schon, manche überhaupt nicht, ne? Oh, jetzt war mir kurz schwindelig. <lacht> okay. Wow, was passiert denn jetzt? Ich ja, bin auf ein anderes Schif, Schif Schiff gefahren. Oh, ich oh, der Ende ist aber ein Riesenschiff, ne? Und äh, wir haben insgesamt drei Leben und wenn du eins verlierst, äh, ja, vielleicht unser Team quasi auch eins, ne? Okay. Also ich finde, das Lenkrad ist irgendwie schwer zu greifen. Ich greife andauernd daneben. Also ja, und, und, nicht, das... und es hat auch dieses Autogrip, ne? Also nee. ich brauche kein... Doch, Ach, doch. Ich ja, brauche keinen Grip halten, sondern... Ja, das ist, stimmt, ist, ist, ist ein bisschen nervig, wenn man gar nicht weiß, wann er jetzt greift und wann nicht, ne? Ja, das fühlt sich nicht gut an. Ja. Also das sollten die per Option ein- oder ausschaltbar machen. Ja, natürlich falsche Richtung. Aber so die Grafik sieht, wie immer für das Studio echt top aus. Ja, die wissen, wie man VR-Spiele macht. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt viel receives daneben stellst, ist es vom Spielprinzip oder von der Steuerung fast, ist das Kleine. Ob man das jetzt gut finden oder schlecht, das müsst ihr selber entscheiden. Ja. Das habe ich auch gestern, als ich mit Hoshi gespielt habe, gesagt, oder Hoshi jetzt auch gesagt, das Wasser sieht bei Fury Seas besser aus. Ja, das stimmt aber übrigens. hast du nicht so krassen Wellen gegangen können. Oh, Schau, den Großen hindert ja, fährt einer. Hinter mir? Hinter dir, da folgt der die ganze Zeit. Ich habe ja meine Kanonen hinten noch. Wir sind überall, die diese fast also, du bist ja wirklich rund rundrum, äh, so das Große ist kaputt. Alles gut, ich habe auch meinen mein, äh, Super, das können, könnte ich nachher benutzen. So, okay. Ach, mal. Okay. Das drehen wir mal bei. So, jetzt zeige ich euch gleich mal von der Krakenfrau den, den Super. Oh, oh das ist Chris. Ich versuche an dem vorbeizukommen, an Chris. Oh, es hat <lacht> nicht geklappt. Kein Problem. So, ich will zu den großen da. und dann äh, holen wir die große krake raus yeah. da ist er doch schon die krake also ihr müsst die münze packen und dann habt ihr hier wirklich eine menü oder ja ihr seht wo die krake dann landen wird im endeffekt oh, jetzt kommen roboter gegner hier an ne? jetzt müssen wir aber erstmal gucken dass wir auch den dampfer da hinten erwischen wenn wir jetzt loslassen, ist wird die Kake losgelassen. So, Kake. Ha. Also. Hast schon geil gemacht. Auf jeden Fall. Und ich bin down. Das geht nur noch Moby dick hier in dem Spiel. Tupac sagt Tschüss. So, ich bin wieder da. Ich kann man eigentlich hier irgendwie bremsen, das mal. Ja, wenn, wenn du beide Ketten ziehst. Ach, Vollbremsung Ja, hier fehlt noch so ein, so ein Halbmodus, ne? Wie bei Fury C. Ja. Weil da hast du die ganze Zeit die Glocke benutzt. Ja. Haben sie sich wahrscheinlich nicht getraut, noch auch noch zu übernehmen. Aber <lacht> <lacht> <lacht> so, den haben wir gleich. Da lass mal jetzt nicht locker. Bis der Down ist. Ach, das ist Chris. Komm. Ah. Ja. Ich bin drehen mal dabei. No oh, scheiße. Die Krake. Da oh. ist auch wieder ein Angriff von mir. Aber nicht die Super-Ulti. Okay nicht schlecht Aber wenn ich da weg bin, kann die mich auch äh, schaden, oder? Also wir haben probiert gestern, das ging nicht sich gegenseitig zu schaden Okay Mission complete Okay, wieder andere Schiffe Destroyer okay. Tray, tray, tray, tray, tray, komm, tray, tray, komm, komm, tray. Nochmal ja, komm. Noch mal eine. Ist gut. Die Kanone am... ...am Ende gefällt mir. Oh. Also die Burg haut jetzt aber hier einen raus. Jaja. Oh, oh, oh. Scheiße. So, jetzt habe ich auch mal die Krake geholt. Mal gucken, ob die was bringt fürs Schluss. Äh, du hast aber die Krake nicht, ne? Du hast, glaube ich, was anderes. Ich was anderes? Ja. Weil du ja den äh, Skeletor ja, hast, sag ich mal. <lacht> so, den holen wir uns aber jetzt erstmal nach vorne. Oh, der steckt ein bisschen mehr ein. Eisberg, Eisberg, Eisberg! Das spitze Titanic hier. Echt. Und die Mannschaft könnte so ein bisschen, ja, ehrlicher an den Waffen arbeiten, weil die, die stehen ja irgendwie einen Meter daneben nur. Ja, einer sitzt bei mir in der Mitte rum. Also das könnt, könnt ihr auch noch verbessern, aber ist ja nur eine Beta. Du weißt, was sich noch ändert. Genau. So, jetzt versuchen wir mal hier wirklich... Ich stecke noch mal was ein, ey. Ja. Oh. Oh, gut ich helfe dir mal ein bisschen mit dem Aber wir müssen wir müssen langsam die burg mal angreifen richtig ja ich muss näher ran ich mache nicht genug schaden glaube ich Wow. super jetzt bin ich genau in der bombenzone hier ah, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, scheiße hab noch ein. Oh Gott, ich bin schon wieder down. Also das gar Schiff von dem. Einfach. Also das Schiff von dem äh, -Typen hielt mehr aus, als ich gestern gespielt habe. Hm. Ist jetzt vorbei? Warfare round 1. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen, oder? Ne. Nee. Hä? Okay. Äh, bist du einmal gestorben? Ja. Ja, ich bin zweimal, also waren unser Leben weg. Ja, komm, dann machen, ah. da machen wir noch mal. Das war was halt kurz, ne? Stimmt. Ich nehme das Schiff. Sure so. Was halt bei dem Schiff, immer auch aufhält, die Spiele myself. sind immer sehr bunt aufgestellt. Das war schon bei Sprint Vector so gewesen und bei. Was haben sie noch gemacht? Das stimmt. Creed, Creed ist ja auch so in den Look. Ja. Also ja. Sie haben immer so ihr eigenes Grafikstil. Ja, das, das merkt man, ne? Wiedererkennungswert auf jeden Fall. Mhm. Alter. Also jetzt habe ich eben ein anderes Schiff ausgewählt, aber es ging doch nicht. Scheinbar sind die wirklich gekoppelt. Aber man konnte das Schiff auswählen, anderes. Also ich habe jetzt auch noch ein anderes genommen. So, jetzt mal ein bisschen vorsichtiger auf diese Bombenzone. Also das irritiert mich noch mit den auto hier. Ja. Das ist ganz komisch. Cool. Ja, ja. Komm, komm, komm. Ja, okay. ich habe jetzt vorne zwei einen. maschinengewehre drauf ja du kannst sie nachher auch immer wieder wechseln mit euch upgrades das ist eigentlich ganz cool gemacht wo ich hinter dir ist einer ha, der wollte wohl sich anschleichen mhm. Den haben wir gegeben. <lacht> Einmal rum. Manche ja, Boote sind ja gefühlt nach zwei Schüssen down und manche? Hm, irgendwie. Ist down. Sehr gut. Oh, da war eine Krake. Ja. War die von dir? Ja. Der Angriff ist echt gut. Cool. Wie ist das mit der Münze? Nehme ich in der Hand und nee, ja, das war jetzt das war jetzt per Button. Das war nicht die gut. Ulti. Die große Krake, das war nur ein Arm und die große Krake muss ich wirklich die Münze nehmen, die an der Hand erscheint. Ja. Und die nimmst du dann, hältst aber die Grip-Taste fest. Ah, okay. Oh. Und dann musst du loslassen, wenn du aktivieren willst. Ja. Mir ist aber auch schon leider ein paar Mal passiert, dass ich die aus Versehen genommen habe, weil ich hier an dem Steuer amantieren mhm. war. Kein Ulti Komm, wir drehen mal bei Den jagen wir jetzt Schakel. Hinter dir ist einer, Chris? Ja. ja, ja da wollten wir reinfahren, der Arsch, ey ja, Das ist gleich Geschichte Komm, noch ein. Okay. So, jetzt habe ich die Münze in der Hand. Genau, jetzt musst du die loslassen, wenn du in der Nähe bist. Du siehst, dann, du siehst dann eigentlich, wo der aktiviert wird. Du siehst ja jetzt schon... Oh, so oh, ja, ja, ja, ja. No, ja. Aber die kleinen Schiffe nerven auch ein bisschen jetzt hier. Ja, da hole ich die jetzt mal. Ich habe auch eine Münze. Ich hau den jetzt auch raus. Weg ist. Wow. <lacht> so eine <Mega> Welle <lacht> Nicht schlecht. Ja, war gut. <lacht> okay, wir sollen die Dings zerstören. Der Burg ja. Mal gucken, was wir jetzt schon. Jetzt haben eigentlich noch. Kann man von hier schießen? Nee, bringt ein Stück oh. ah, Jetzt kommt wieder hier. Ah. Ja, komm! Boah, da muss er aber drauf schießen hier, ne? Ja, ja. Jetzt habe ich hier mehrere. Ich muss hier irgendwie mal raus langsam So, oh. Geborg habe ich ein Ding weg. Ja, ich, ich baller jetzt auch mal mit drauf. Bin ich hier voll in der Beschusszone Ah, fuck, fuck, fuck, Ich. Macht man da, Mach da keinen Schaden mehr doch? Komm schon. Dreh mal bei. Ach so, wir haben fast die Hälfte weg. Dreh, dreh, dreh, dreh. Die hier die anderen Schuppe wieder, Wir sind schon unterwegs die anderen Schiffe, ne? Ja, ja, aussieht jetzt ganz gut aus. Ja, komm schon. Oh, komm, vier solche Dinger noch. War jetzt gleich, auch nicht mehr lang. Ja. Oh, wieder Beschusszone. Mist, jetzt haben wir getroffen. Wenn die so schnell vor einem erscheint, kann man nichts mehr machen. Nee. Probieren wir mit den hinteren Kanonen. Train oh, ein, ein, ein, ein Wirf, nee, nicht Wirbel nicht Ein Balken, das noch. Wir kümmern uns noch kurz um das Schiff hier, dann machen ja. wir die Burg im Gar-Aus. So, das war's aber jetzt. Komm. Und ich glaube, man kriegt nach jeder Welle neue Energie, ne? Okay. Oh, wir kriegen eine Kiste. Yes! <lacht> 20 Bier. 5, 5 XXX habe ich. 5 Bier. Nee, bei mir sind 10, 10. Und jetzt können wir uns was aussuchen, ein Upgrade. Okay. Increase Damage. Das ja nicht gut sein. Boah, wir haben ja richtig viel. 50 Bier habe ich. Da können wir ja richtig aufleveln hier. <lacht> Another tool for the great ones bidding. <lacht> okay, 25, 25, 25 sind. Okay, aber wir haben einige Level mehr. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Der besten Sommer wieder, wieder. <lacht> Ja und jetzt gibt es bald noch ein Creed-Turnier, ne? Beim BR-Pack. Also wer es VR-Packen immer noch nicht kennt, unten in der Beschreibung, ne, bei uns. Draufklicken und Spaß haben. <lacht> Genau. <lacht> Aber bei den äh, Sommertemperaturen ist Creed echt eine Herausforderung. <lacht> das stimmt allerdings. So, wo sind wir denn jetzt? Okay. Also das sind die vier, das sind die vier Welten von unseren Charakteren, oder? Das war gerade meine Welt, wo wir waren. Ja, das stimmt. Das ist die vom Affen, glaube ich. sogar Schaden gemacht. Daher ist jetzt nicht mit gerechnet The <lacht> Aber ich konnte noch nichts auswählen für hinten an den Waffen andere. Irgendwie nee. auszuwählen. Als ich mit, mit Hoshi gespielt habe, ging das. das. Also, Waffen habe ich jetzt, Damage habe ich auf Level 5 jetzt. Das ist ordentlich. Oh ja, die Schiffe gehen auch. ja also, jawoll. Schnell dauernd. Ja, ich mache jetzt äh, 810 Schaden anstatt 600, wie eben. Das ist ordentlich. Ja. Karte rausholen kann, kann ich ja wohl. So, ist da unten. Oh Gott, oh Gott. Enges Gebiet hier. <lacht> das ist sehr verwinkelt. Ich habe auf jeden Fall eine Münze, aber ich, ich glaube, die halte ich mir, wenn irgendwas Großes kommt. Ich habe noch keine bis jetzt. Wenn ich die nicht aus Versehen gleich nehme. Also ich hätte lieber auf den Button, diesen Angriff. Ja, das stimmt, der fummelt jedes Mal an der Hand rum, jedes Mal hier was wird. Also ich bewege mich immer gar nicht, ich bin aber immer einen halben Meter weiter weg jede Runde, also ganz komisch vom Steuerrad. Ich finde das Steuerrad auch ein bisschen zu groß irgendwie. Ich könnte ein bisschen kleiner sein. Aber nur ein bisschen. Ein bisschen, ja nicht, nicht viel. Ich kriegt jetzt gleich erstmal hier die Krake. Das ist noch zu weit weg. Jetzt. Ich glaube, ich habe den gar nicht richtig erwischt. Scheiße. land nach land kommt so, jetzt drehen wir aber noch mal wo bist du ja, hier bei der burg weil da hinten ist noch einer Going. <lacht> genau. Du hast gerade Anker geworfen, ne? Habe ich gesehen. <lacht> ja, das kriegt mich noch ein bisschen zu scharf in der Kurve, eigentlich. Na komm. Jetzt hat er wieder die Fässer gesetzt. Oh je. Da muss man jetzt erstmal so rum. There is no escape. Jawohl, weg ist er, oder? Ja, sieht gut aus. They of these Seek it out. Aber die äh, Fässer kann man nicht kaputt schießen, ne? Man sieht doch nichts, ne? Wäre natürlich praktisch, ne? Boah, aber schnell die Dinger hier. auch schnell down pump, pump, pump. ich habe keinen super oh, der, der steckt ein oder oh, richtig okay. oh, wir ballern mit zwei mann auf den drauf wieder zwei, versuche ich mal. Okay, da ging daneben leider. Ich kümmere mich um die Burg. Mit der Sonne und so sieht cool aus auf dem Wasser. Ganz schön gemacht. Echt, echt cool aus. auf jeden Fall was werden, Titel. Multiplayer. multiplayer. Ja, wenn wir Multiplayer spielen, mal wieder vor so dem großen Tile. Dilemma. Ja toll, hat gesessen. Ne, hat nicht gesessen. Fuck, ich bin Also ich schieße jetzt mal auf die Burg, weil sonst wären wir hier glaube ich nie fertig bisschen was raus ich habe noch eine karke ich auch noch aber die wird nichts gegen die burg bringen oder ich mache jeden mal die schiffe weg ich bin down scheiße ich glaube das war's oder nee, die burg hat auch was abgekriegt okay ja dann setze ich die auch jetzt ein also von der welle zumindestens ich, ich setze sie jetzt genau in die burg rein Paar drauf zu. Ganz bequem fahren wir da jetzt rein. Totenköpfe ignorieren wir ja jetzt. The great one comes for their souls. Komm schon. Ja, ich glaube, die kriegt man ab. Oh ja. Komm schon. Schon wieder Mistfässer. Komm. komm. Ah. Ich ja schon Drehwurm. Ja, hier bist du nur am Ball drehen, ne? Ja, ja. ja. Ist wahr das? Oh. So. Es wird härter, ne? Ja. 108 Fässer habe ich insgesamt. Oh, Firework habe ich für hinten. Kommen. Gucken wir uns ja gleich mal an. Also je nachdem wie viel Upgrades da gibt, kann das echt interessant werden, wenn man wirklich die ganzen Geschütze austauschen kann immer. Das stimmt. Oh, ich muss mich mal kurz abwischen, ey, das ist echt zu warm. macht das. <lacht> okay, jetzt kann man nichts anderes kaufen, aber wir haben alles auf Level 4, Pass. Der Chris hat noch 14 Sekunden. So. 10, 9, 8, <lacht> 7. Du musst schnell auswählen. Ja. ja. machen wir noch eine Runde, sonst habe ich zu viel zum Schneiden dann. Das wird jetzt schon zu lang sein. Ach. Da müssen wir mal gucken, wie wir es schneiden. Na, ich mache es meist so maximal 15 Minuten, weil über 20 Minuten guckt sich kein Mensch an. Außer also wenn es ein Livestream ist. Ja. Also, das hat, ist Mann. hat man oh. gestern gesehen, bei, bei meinen so dreieinhalb Stunden-Stream. <lacht> so ist es. Ja, live ist halt teilweise unterhaltsamer, ne? Ja, klar. Okay, jetzt sind wir aber auf der Welt von der. also von dir, vom Skeletor. Ja. Also, Schiffspiel haben wir ja theoretisch schon, ne? das? Dass jetzt noch mal so ein Schiffspiel rauskommt. Bei ewig spielen, gut, hier kannst du mit aufleveln, aber ob das für eine Ewigkeit Spaß macht? Da ist die Frage. Bei ja. Furious Seas fehlt halt auch noch viel Content, ne? Da gibt's einen Story-Modus, aber der ist auch nicht wirklich abgeschlossen. Also da müssen die auch langsam mal was rausbringen. Das war unser Firework. Da kommt da was, das wir beschießen können. Komm, anpeilen. Oh, immer wenn ich zielen will, greife ich ins Lenkrad. <lacht> Ja, down. Ja, das ging flott. Ja. Boah, hinter uns kommt der ja. Okay, fahren wir fahren mal einmal um die Insel hier und dann gucken wir mal, was da sonst noch ist. Ja, okay, da sind welche. Level sind ja eigentlich immer gleich aufgebaut, ne? Ein paar Schiffe, eine Burg. Ja, es ist momentan ein Wave Shooter, ne? Theoretisch gesehen ja. Aber ist Furious Seas ja auch. Aber Multiplayer läuft sehr gut. Das ist ja nicht immer der Fall, ja. ne? Ne. Also die Feuerwerkskörper auf der auf den Seitenkanonen sind echt gut. Die gefallen mir. Aber ah, wäre noch cool, wenn man wirklich hier, wenn man eine Burg angreifen muss, runtergehen könnte, dann noch irgendwie mit Schwert und, und Muskete <lacht> kämpfen könnte und sowas, ne? Sowas fehlt noch. Sowas fehlt noch. Brennen. Oh, oh. Sorry. Kein Problem. <lacht> Heiße. Aber rein theoretisch, wenn das so nicht so brauchst, ja das Lenkrad noch nicht mal anzupassen und brauchst eigentlich nur mit deinen Ankern zu spielen, Das hast du einen gleichen Effekt. Ja. Das ist natürlich nur in die richtige Richtung lenken können. Ich habe eben auch kurz gedacht, man müsste entgegengesetzt, aber nee, wenn man nach rechts will, muss man einfach rechts, ne? Ja, gibt eigentlich auch keinen Sinn. Eigentlich muss man doch entgegengesetzt. Eigentlich schon. Das Schiff ist ja riesig hinten drauf. Das fehlt natürlich hier auch noch, dass man die Schiffsgröße irgendwie erweitern kann. Auch mehr Kanonen ne, aufrüsten kann. Wir sind da ganz hinten. Oh. Einmal abdrehen. Oh. Danke, uh, du hast mich gedreht. 11. Das war gut. Cool. Komm, ich schau mal so eine Welle raus. Ich hab da auch kommt noch nicht. hier unser, unseren Krakenonkel. Na, kommt her. Kommt. Erste Na, Schiff. Los, down. Boah, wow. <lacht> die Welle ist krass. Hey. Boah, da hinten hast du gesehen. Scheiße, ich bin <lacht> gerade runtergegangen. <lacht> Da hinten flippen die durch die welt äh, durch die luft so, jetzt kommt boss, okay. ah. ich habe eine münze ich bin ja ganz alleine ich komme zum zum boss und dann kriegt er gleich direkt die krake Es wäre ja blöd, wenn die mir jetzt ja, auch ja. Schaden macht. Dann bin ich mich weg. The is, how this... oh. Doch ich... ich. bin down. Ja. Also irgendwie. Ich glaube, das war's auch, ne? Ja. ja. Das war's. 95 Rock, sollen wir noch einen saufen, Chris? <lacht> <Das> stimmt. <lacht> ja, können wir hier auch beenden, ne? Würde ich sagen. Sieht schon mal ganz gut aus für eine Beta. Für eine Beta war echt super, ne? Was noch so dazu kommt. Genau, vielleicht gibt es ja auch bald nochmal. Das ist ja eine Closed Beta, man muss sich wirklich anmelden. Vielleicht gibt es auch genau. demnächst eine, eine Open Beta. Wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Äh, kommt zu uns im VRPack-Discord und ja, da gibt es dann immer Infos und so weiter. So Danke ist. fürs Zuschauen. Ne? Wir sehen uns nächste Mal wieder. Chris, Genießt abonnieren, liken. Mit Tupac, abonnieren und liken. Ja. Dann gibt es noch mehr solche Streams. Auch ein paar verrücktere. <lacht> genau. <lacht> Dankeschön, Leute. Ciao. Macht's gut. Ciao.